zum einen kann der Staat durch seine Eingriffe die Nachfrage- und Angebotsseite nur indirekt mittelbar beeinflussen. Man spricht in diesem Fall von marktkonformen Staatseingriffen, da hierbei der Marktmechanismus als Methode der Preisermittlung erhalten bleibt und somit nicht außer Kraft gesetzt wird. Zweitens: Zum anderen kann der Staat eine Preisfixierung als Höchst-, Mindest- oder Festpreis vornehmen. Es findet hier also eine direkte, unmittelbare Preisbeeinflussung statt. In diesen Fällen spricht man von marktkonträren Staatseingriffen, da hierbei der Marktmechanismus als Methode der Preisermittlung ausgeschaltet wird. Merke. Beide Formen staatlicher Markteingriffe führen zu einem Absinken der Wohlfahrt. In diesem Lehrvideo werden die marktkonträren Staatseingriffe mittels Höchstpreis und mittels Mindestpreis vorgestellt. Erstens Höchstpreis. Bei einem marktkonträren Staatseingriff mittels Höchstpreis wird der Preis PHP unterhalb des bisherigen Gleichgewichtspreises PGG festgelegt. Die angebotene Menge Xa beim Höchstpreis ist kleiner als die nachgefragte Menge Xn. Folge hiervon ist, dass es zu einem Nachfrageüberschuss bzw. einer Angebotslücke kommt. Die fehlende angebotene Menge wird vom Staat entweder selbst hergestellt in Staatsbetrieben oder aus dem Ausland importiert und anschließend im Inland zum Höchstpreis am Markt angeboten. Im Vergleich zur Ausgangssituation ist die Konsumentenrente deutlich angestiegen. Die Produzentenrente ist jedoch gesunken. Hinzu kommen die Staatsausgaben, unter anderem für die Produktion oder dem Import der fehlenden angebotenen Menge. Merke. Die Einführung eines Höchstpreises schützt ausschließlich die Konsumenten. Die Gesamtwohlfahrt nimmt jedoch ab. Zweitens Mindestpreis Bei einem marktkonträren Staatseingriff mittels Mindestpreis wird ein Preis PMP oberhalb des bisherigen Gleichgewichtspreises PGG festgelegt. Die angebotene Menge Xa beim Mindestpreis ist größer als die nachgefragte Menge Xn. Folge hiervon ist, dass es zu einem Angebotsüberschuss bzw. einer Nachfragelücke kommt. Die überschüssige angebotene Menge wird vom Staat zum Mindestpreis aufgekauft und anschließend entweder verbraucht, vernichtet oder ins ferne Ausland exportiert. Im Vergleich zur Ausgangssituation ist die Produzentenrente deutlich angestiegen. Die Konsumentenrente ist jedoch gesunken. Hinzu kommen die Staatsausgaben unter anderem für den Ankauf und die Vernichtung der überschüssigen angebotenen Menge. Merke. Die Einführung eines Mindestpreises schützt ausschließlich die Produzenten. Die Gesamtwohlfahrt nimmt jedoch ab.